Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Treffen sich zwei Pensionisten, sagt der eine zum anderen, hast du eigentlich noch Oralverkehr? Sagt der andere, naja, nicht wirklich. Außer meine Frau schläft mit offenem Mund. Der Montagswitz. <lacht>